Hey ich bin's und äh, ich bin mal wieder hier am Announcen und ja ich wollte euch mal kurz sagen einfach was hier abgeht. Wir haben wieder eine coole Aktion für euch vorbereitet und zwar das hatten wir ja schon mal letztes Jahr ähm, mit den Trikots, wo ihr euch verewigen konntet im Major und ja, da jetzt ein großes Event auf uns zukommt, das Cologne, was für uns sehr besonders wichtig ist, natürlich äh, habt ihr nochmal die Chance, so um, ein äh, Trikot äh, euch zu bestellen und euch zu verewigen. Und ich würde mich freuen, wenn ich äh, alle eure Namen auf, mein, auf meinem Trikot tragen könnte. Ähm, dieses Mal wird es mehr sein als beim letzten Mal. Also mehr Namen, mehr, äh, mehr stolze Namen auf meinem Trikot. Also ich hoffe, wir sehen uns und äh, ja, ich hoffe, ich sehe euch auf dem Trikot und kann euch mit Stolz äh, tragen. Hashtag gemeinsam.